He has nothing to do with time or process and everything to do with patience, hard work and surrender. Stand in your vision today and don't ever, ever give up. Welcome to Forever Green and welcome home, where every day is the season. Welcome home, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer Geschäftspräsentation von Forever Green FG Express und ich empfehle Ihnen, sich während der Veranstaltung Notizen zu machen, eventuelle Fragen aufzuschreiben und hinterher mit der Person, die Sie heute eingeladen hat, zu besprechen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Dirk Oellrich, ich lebe mit meiner Frau seit über acht Jahren ja, in Mabea, einem herrlichen Urlaubsort ja, im Süden Andalusiens, was das mit der Veranstaltung heute zu tun, das werden Sie später hören. Mein Ziel ist es heute auf jeden Fall, Ihnen ein Geschäftsmodell vorzustellen, das mein Leben verändert hat und Ihres vielleicht verändern wird. Forever Green, FG Express bewegt sich in der Branche des Netzwerk-Marketings oder Network-Marketing. Wenn Sie da noch nie von gehört haben, vielleicht mal ein paar Zahlendaten, Fakten zu dieser Branche. Alleine in 2014 178 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz, 71 Milliarden davon wurden wieder als Provisionen ausgezahlt. 85 Prozent der Menschen in diesem Netzwerk ja, machen dabei gute oder sehr gute Erfahrungen. Und der Robert Kiyosaki, den meisten bekannt als äh, Autor von Rich Dad Poor Dead Erfolgsautor, sagt, die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf, alle anderen lernen, wie man arbeitet. Es gibt auch noch ein paar andere Stimmen, auch nochmal hier von Robert Kiyosaki, der auch gesagt hat, wenn ich noch einmal von vorne anfangen müsste, würde ich eher als ein traditionelles Geschäft aufzubauen, ein Network-Marketing-Geschäft starten. Unsere Kanzlerin, ja, muss es auch wissen, die deutsche Bundeskanzlerin sagt, ich halte Network Marketing für eine echte Alternative. Diese Initiative zeugt von Leistungsbereitschaft und Ideenreichtum. Network Marketing hat einen eigenen Lehrstuhl an der Fachhochschule Worms. Der Leiter dort ist Professor Dr. Michael Zacharias. Und er sagt, Network Marketing hat ein rasantes, um nicht zu sagen, explosionsartiges Wachstum. Forever Green bewegt sich in der Network-Industrie auf fünf Megamärkten gleichzeitig und profitiert davon. Ja, Sie werden mir gleich recht geben, wenn ich Ihnen diese fünf der schnellst wachsenden Industrien aufzeige. Das ist natürlich einmal der Megamarkt Gesundheit und Wellness. Wer spricht heute nicht darüber? Wer interessiert sich nicht dafür? Das ewige Thema Gewichtskontrolle, vor allen Dingen natürlich Gewichtsabnahme. Das Thema schmerzfrei leben. Immer mehr Menschen weltweit leiden unter chronischen Schmerzen Arbeiten von zu Hause aus. Ich praktiziere es gerade hier in meinem Homeoffice in Südandalusien. spreche ich mit Menschen ja verteilt, zumindest im deutschsprachigen Raum auf der ganzen Welt und das Ganze natürlich möglich durch die Internetarbeit, durch das Internetbusiness, das Forever Green auch bietet. Alles Branchen, die nicht von der Krise oder der globalen Rezession betroffen sind, sondern immer und ständig wachsen. Ein paar Informationen natürlich zum Unternehmen. Forever Green ist ein amerikanischer Konzern mit Sitz in Salt Lake City, der Hauptstadt von Utah. Und dort in der Nähe ist also das Headquarter. Die Company wurde 2004 von Ron Williams gegründet, der heute auch noch der CEO des Unternehmens ist. Ja, Vertrieb von Wellness, Schönheits. Und Gesundheitsprodukten und inzwischen vor allen Dingen nach einer wesentlichen Veränderung vor drei Jahren Kunden und Partner in über 220 Ländern. Forever Green ist börsennotiert und Sie finden es unter FVRG, dem Börsenkürzel, wenn Sie das interessiert. Allein in 2014 328 Prozent Umsatzwachstum. Wir sahen gerade 328% Prozent Umsatzwachstum in 2014. Wie kam das, diese rapide Entwicklung? Einfach durch ein besonders innovatives Modell, das damals eingeführt wurde und das Modell beruht auf, oder ruht auf drei Säulen und wir sehen hier einmal in der Mitte den Farmers Market, der Farmers Market, das Kerngeschäft. Und ein online kataloggeschäft gleich ein bisschen mehr dazu und dann vor allen Dingen die Einführung von FG Express, also Forever Green Express, das eine ganz besondere Dynamik mit sich brachte. Warum, werden wir gleich sofort sehen. Und dann die dritte Säule, sehr, sehr wichtig, das Steckenpferd, unsere CEOs, auch ein bisschen mein Steckenpferd, persönliches Wachstum mit You of You, werden wir auch gleich ein paar Dinge zu hören. Ja, ganz einfach. Was macht die Dynamik von FG Express aus? Das Envelope Business, das Briefumschlaggeschäft. Ja, was bedeutet das? FG Express handelt mit Produkten, die in einen Briefumschlag passen. Das heißt, jeder, der sich für die Produkte interessiert und einen Briefkasten hat, kann natürlich Kunde werden oder auch Geschäftspartner. Wir versenden weltweit damit und die Abmessung der Produkte erlauben es auch, sie einfach mitzunehmen und ihre hohe und schnelle Wirkkraft sorgen dafür, dass man auch sofort einen Effekt hat. Meine Frau und ich haben immer unsere Produkte dabei und ich werde ja gleich die Produkte vorstellen und gebe sie auch immer und wir geben sie auch immer schnell zum Testen raus und haben ja auch schnelle Resultate. Das ist einfach auch wichtig für die Dynamik des Geschäfts. Mehr Energie, weniger Stress, gesunder Schlaf und die Linderung von Schmerzen. Das und noch mehr verspricht ein Schmerzpflaster, das derzeit im Umlauf ist. In diesen sogenannten Powerstrips sind angeblich nur natürliche Wirkstoffe drin, die wahre Wunder bei Patienten und Patientinnen bringen sollen. Im Kurzentrum Bad Vösslau testet derzeit ein Schmerztherapeut diese Pflaster. Onka Tackerts mit dem Ergebnis. Mit einem Schlag am 5. Oktober waren keine Schmerzen mehr da und dieser schmerzlose Zustand hält bis heute an. Innerhalb ein paar Tage war, war bei mir überhaupt kein Schmerz mehr, keine, keine, äh, weil das strahlt so auf dem rechten Fuß, und diese Ischias-Schmerz, das ist alles weg. Ich habe auf der Brust hier eine Operation gehabt beim Hautarzt, 6 sieben Zentimeter Narbe, vor 14 Tagen, und ich verwende das Pflaster seit 14 Tagen und die Narbe sieht man nicht mehr. Diese Patienten haben alle zum Teil jahrelange schmerzvolle Krankengeschichten hinter sich, die sie jetzt offenbar einfach wegkleben können. Mit diesem unscheinbaren braunen Pflaster, dem FG Express Power Strip. Die Wirkstoffe, die auf dem Werbefolder deklariert werden, sind roter koreanischer Ginseng, Silberionen, Germanium und Phytoplankton aus dem Meer, die bis zu 48 Stunden ihre Wirkung auf den Körper entfalten sollen. Klingt wie Zauberei, habe ich auch gedacht, man lernt ja im Leben viel kennen von Pflastern, von Salben und so weiter, bei diesem Produkt muss ich aber sagen, muss wirklich was dahinter stecken, weil ich habe noch keine einzige negative Rückmeldung bekommen. Seit einigen Wochen probiert Herr Stockinger an seinen Patienten das Pflaster aus mit durchschlagenden Erfolgen, so der Therapeut. Und sogar bei seiner zehn Monate alten Tochter konnte ein böser Hautausschlag, der eigentlich Antibiotika gebraucht hätte, offenbar nur durch die Wirkung des Pflasters geheilt werden. Ich habe dann das in meine Eigenverantwortung genommen und gesagt, okay, eine Nacht möchte ich die Pflaster geben und schauen, was sie am nächsten Tag tut. Wenn es mehr wird natürlich, dann werden wir gleich Antibiotikum anfangen. Ja, zum Erstaunen, am nächsten Tag sind diese kleinen Punktelformen dieser Entzündung weg gewesen. Und die anderen, die bereits schon äh, ausgeweitet waren von der Infektion her, diese sind nicht größer geworden. Diese vorher nachher bilder sind in der Tat beeindruckend. Zauberei, Wunder oder sind hier tatsächlich rein natürliche Wirkstoffe in einer bahnbrechenden Weise miteinander kombiniert worden? Man kann es sich ein bisschen so erklären, wenn ein Nerv freigelegt ist, keine, Schutz, keine Schutzhülle mehr hat, dann reagiert er ständig mit Schmerz. Und dann nützt es, dann muss man erst die Schutzhülle wieder schließen und das Abdichten des Leck und dann kann der Körper sich besser regenerieren. Und so ähnlich funktionieren auch diese Stoffe. Das heißt, da werden essentielle Aminosäuren zugeführt, da werden Polysaccharide zugeführt, da werden Spurenelemente zugeführt und die helfen dem Körper wieder äh, in Richtung Aufbau und Regeneration. Ja, ich denke, das war ein aussagefähiger Beitrag aus dem österreichischen Fernsehen, der hier unser Flaggschiff-Produkt ankündigt, nämlich die Powerstrips, ein Relaxing Aroma Patch oder einige sagen einfach, Pflaster, aber ein wirkliches Wunderpflaster, zur Lockerung von Verspannungen, zur Beruhigung des Körpers. Es beruhigt die Seele physisch entspannend, entspannt den gesamten Körper, um ihn vor Angst und Stress zu befreien. Wir sehen, welche Inhaltsstoffe darin sind, aber wichtiger ist ja das, was es tatsächlich tut. Und die Powerstrips kombinieren eine patentierte Mischung aus alten Kräutern, Mineralien und Elementen mit einer bahnbrechenden Technologie. Und der dafür verantwortlich ist, den stelle ich Ihnen gleich vor. Und das ist der Dr. Minzu Kim, ja, ein Wissenschaftler von dem weltbekannten Future Engineering Technology Institute in Südkorea. Dr. Kim äh, hält mehrere Patente und er sagt zu, diesem, zu dieser Technologie, äh, sie wurde entwickelt, um alle Zellen des menschlichen Körpers zu unterstützen und mit mehr Energie zu versorgen. Und wir sehen hier rechts in der Aufnahme, ja, ein Selbsttest von Dr. Kim, einmal im oberen Bereich ohne Pflaster und dann darunter mit zwei Pflastern auf den unteren Rücken geklebt. Und da sehen wir, was passiert in der Wärmebildkamera. Ja, nach 15 Minuten eine, eine Wärmeausstrahlung im gesamten Rückenbereich, also nicht nur dort, wo dieses Pflaster ist. Also ein faszinierendes Produkt, unser Flaggschiffprodukt. Ja, ich bin ein absoluter Fan und es vergeht kein Tag. An dem nicht meine Frau und ich ja unsere Powerstrips natürlich tragen. Ja, das zweite FGX-Produkt, zumindest jetzt hier in Europa, ja, ist ein System, das heißt, es besteht aus zwei Teilen, nämlich das Beauty-Strip-System und es beinhaltet einmal eine Beauty-Maske, das ist das, was wir hier sehen, aus, ja, aus Algen hergestellt in Handarbeit mit bis zu 1200 Stunden, die benötigt werden, um so eine Maske eben anzufertigen. Eine extrem hochwertige Maske, die der Tiefenreinigung dient. Wird wöchentlich oder wie Sie wollen äh, auch 14-tägig angewandt und wird unterstützt ja, durch ein täglich anzuwendendes Serum. Und wir sehen hier, das Serum kommt entweder in so einer kleinen Pumpflasche oder auch in kleinen Portionstütchen, 16 Portionstütchen, die dann für 16 Tage reichen, Die kann man natürlich wiederum auch versenden, genauso wie die Maske und somit ein ideales Produkt wieder für unser FGX-System. Entscheidend jetzt an dem Serum, und wir sind fasziniert davon, meine Frau und ich, ist der Inhaltsstoff Cycloastragenol. Erst vor wenigen Jahren entdeckt und zwei amerikanische Wissenschaftler haben dafür den Nobelpreis erhalten. Es wirkt direkt auf die DNA-Stränge in der Haut und wir sehen hier an den Enden diese grünen Stellen, das sind die sogenannten Telomere und die fransen einfach im Alterungsprozess aus und Cycloastragenol schafft es nicht nur diesen Alterungsprozess, dieses Zerfranzen zu stoppen, sondern sogar wieder rückgängig zu machen und das ist natürlich ein Effekt, der auch sehr, sehr schnell zu sehen ist. Ich rede hier nicht von Tagen, sondern ich rede hier wirklich von wenigen Stunden. Ein absolutes Top produkt das auch voll in die Philosophie ja, von FGX Press passt. Also diese beiden FGX-Produkte, die wir jetzt hier links sehen, die Powerstrips und die Beauty Strips, bilden die Basis für die sogenannte Build-and-Buy-Strategie und heißt nichts anderes als die Aufbau- und Einkaufsstrategie. Denn hiermit erreichen wir sehr schnell sehr viele Kunden, sehr viele Partner die dann wiederum die Möglichkeit haben, ja, mittels des Pharmamarkts, unseres Online-Katalog-Geschäftes, weitere Produkte zu bestellen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, mit den FGX-Produkten ja, ein weltweites Konsumentennetzwerk aufzubauen auf Selbstbestellerbasis. Das heißt, wir suchen keine Verkäufer, sondern wir suchen Produktnutzer, die begeistert sind von ihren Produkten und anderen Menschen darüber berichten. So einfach kann es sein. Ich habe gerade unser Kataloggeschäft, unser Online-Kataloggeschäft erwähnt. Das ist der sogenannte Farmers Market. Und damit bewegen wir uns natürlich ja im E-Commerce, dem elektronischen Handel. Und um Ihnen mal zu zeigen, äh, welchen, welche Entwicklung wir da natürlich sehen und auch daran teilhaben. Also der E-Commerce-Umsatz im Einzelhandel weltweit sehen wir hier im Schaubild in den Jahren 2012 bis 2014 und eine Prognose bis 2018. Und hier sehen wir ganz deutlich... Entwicklung von 2012 bis 2014, ja, um etwa 30 Prozent angestiegen, aber dann von 2014 bis 2018 sehen wir schon eine Verdopplung des Umsatzes. Ja, alleine in 2018 wird ein Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar allein nur im Bereich E-Commerce erwartet. Unser Geschäft wird durch diesen Katalog mit hochqualitativen und erschwinglichen Produkten unterstützt. Und jeder unserer Partner bekommt einen eigenen Online-Shop und kann damit natürlich natürlich biologische Lebensmittel im eigenen Geschäft anbieten. Das erste Produkt, das ich Ihnen aus dem europäischen Farmers Market vorstellen möchte, war Marktstart erst im November letzten Jahres, denn wir haben den Farmers Market hier in Europa erst im November anlässlich einer großen Veranstaltung in Europa eröffnet, gleichzeitig Europa-Eröffnung generell. Und dieses Produkt ist Pulse-Aid. Und wie der Name schon vermuten lässt, bewegen wir uns hier auf dem kardiovaskulären Markt. Und ja, ein Markt leider, der natürlich dadurch geprägt ist, dass weltweit immer noch die Todesursachen Nummer eins herz kreislauf erkrankungen sind. Und das Motto ist einfach nur ein gesundes herz ist ein glückliches Herz. Pulse Aid kombiniert lebenswichtige Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und vor allen Dingen L-Agenin, um Ihr Herz, unser Herz zu schützen. Kein Tag vergeht, ohne dass meine Frau und ich mit Pulse Aid starten. Es unterstützt einfach die gesamte kardiovaskuläre. Gesundheit, optimiert die gesamte Durchblutung, verbessert die Funktion des Immunsystems, trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen bei, unterstützt den Erhalt eines normalen Blutdrucks. Einige meiner Partner haben natürlich unter ja, Beratung ihres Arztes ihre Beta-Blocker absetzen können. Ja, und Ich unterstreiche nochmal natürlich Nachberatung mit dem Arzt ja, und unterstützt eine gesunde männliche sexuelle Leistung auch das ist interessant, steigert die gesamte Energie und verbessert die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden. Es schmeckt außerdem noch super. Für mich gerade das ideale Getränk, ja, vor oder nach dem Frühstück. Das zweite Produkt auf dem europäischen Farmers Market war dann Fix, mit dem wir auch in München gestartet sind. Und Fix ist ein, ja, damit bewegen wir uns auf einem Segment des Gewichtsmanagements. Ich sage ausdrücklich, Management, nicht nur einfach Abnahme, man kann je nachdem, wie man es auch zu sich nimmt, ja durchaus Gewicht zunehmen, wie man es eben möchte. Wichtig ist eins, was alles drin ist und was es kann, auch ich nehme anstatt Frühstück, man kann es auch zu anderen Mahlzeiten oder anderen Mahlzeiten ersetzen, ich nehme es anstatt Frühstück, fix enthält Molke, was großartig für den Muskelaufbau und die Fettverbrennung ist, ist also auch ein ideales Produkt für Sportler. Es unterstützt einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, verbessert die Muskelausdauer und die Gesundheit der Gelenke, hilft bei Energie und Gewichtsverlust, unterstützt die Immunfunktion, warum das so ist, werden wir gleich sehen, wenn wir uns mal die Inhalte angucken, fördert den Verdauungskraft und schützt vor Bakterien, Liefert wichtige Aminosäuren und Proteine für die allgemeine Gesundheit, unterstützt eine optimale Stoffwechselfunktion für maximale Gewichtskontrolle. Und jetzt sehen wir mal, was da alles drin ist. Und das ist verrückt. Es schmeckt super nach Schokolade, aber es sind natürlich Gemüsesorten drin, all diese und äh, Obstsorten, all diese Gemüse- und Obstsorten, die wir hier in der Tabelle sehen. Und dazu natürlich eine probiotische Mischung, Chrom, Guarana Pulver und dann die Vitamine. Seitdem ich fix nehme täglich, brauche ich keine anderen Nahrungsergänzungen mehr. Beginne deinen Tag richtig. Tolles Produkt, schmeckt super. Wir haben ja Partner, die da tolle Rezepte sogar veröffentlichen, was man alles damit damit machen kann und wie man es zu sich nehmen kann. We're all busy working, playing, living. Getting the most out of our lives requires having plenty of the right kind of energy. Introducing Keto Brew. Keto Brew is energy, sustained, smooth energy all day long. Keto Brew is a pure cacao bean drink, naturally containing an energy source called theobromine. The theobroma cacao found in Keto Brew literally means food of the gods. Caffeine offers two to five hours of anxious energy compared to theobromine, which offers 7 to 12 hours of balanced energy. That means no spike, no crash, no jitters, just smooth, reliable energy. What makes Keto Brew different? It's not a processed, sugary, nutritionally empty drink from low-quality cocoa powder or a bitter, watered-down imitation. We've searched the ends of the earth for the most exclusive cacao beans. Our proprietary harvest and roasting practices deliver the nutrients of the whole bean in a rich, bold experience. With Keto Brew, you get the best, natural, sustained energy, plus vitamins, minerals, and antioxidants. Enhance your day with Keto Brew. Packaged conveniently in single-serve pouches that can go anywhere you do. Enjoy it on its own with your favorite additions or even mixed into your coffee for a premium mocha flavor. It's your new favorite daily ritual. Your modern lifestyle can now be fueled by a food that's helped ancient cultures thrive for thousands of years. Now the energy of the gods is yours. Keto Brew. Unser neuestes Produkt auf dem europäischen Farmers Market ist Ketobrü, wie wir gerade in dem Spot gesehen haben. Ein kakao aus Kakao hergestellt. Kakao, die Frucht der Götter. Unser Ketobrü wird zu 100% aus gemahlenen Kakaobohnen hergestellt und das Theobromin im Kakao wirkt wie Koffein, versorgt aber den Körper mit Koffein angenehmerer, das heißt mit ausbalancierter Energie, nicht so einer unruhigen Energie, wie wir es beim Koffein kennen, und hält deutlich länger an. Es tut einfach gut und schenkt dem Körper die Energie, die er braucht, ohne an die Reserven zu gehen. Ketobrü enthält 150% Prozent mehr Antioxidantien als zum Beispiel ein Glas Granatapfelsaft. Der Einnahme von purem Kakao wird nachgesagt eine Flut von Endorphinen, euphorische Gefühle und eine schärfere Wahrnehmung auszulösen. Und ich habe gehört, dass es in Deutschland inzwischen die ersten Kakaopartys gibt von Jugendlichen, die einfach die Red Bull-Partys und vor allen Dingen die Alkohol- und Drogenpartys abgelöst haben und natürlich dazu auch viel gesünder sind. keto verbessert laut einer Studie des American Journal of Clinical Nutrition die Hirnleistung. Ein absolut sensationelles Produkt. Die dritte Säule des innovativen Modells von Forever Green ist You of You und hier geht es um die persönliche Weiterentwicklung, um das persönliche Wachstum und das wichtigste Produkt, das wir haben und das nachhaltigste Produkt, Produkt vor allen Dingen, das sind die Menschen, das sind wir. Und hier ist es ein ganz besonderes Anliegen von unserem CEO Ron Williams, ja auch diese Seminare äh, zu machen. Ich habe bereits drei Seminare Erlebt von Ron Williams, das nächste wird in Paris sein, aber wir machen auch in unserer Gruppe, in unserem Team, kleinere dieser Seminare. Und hier geht es darum, dass man einfach wissen muss, dass die professionellen Fähigkeiten nie über das persönliche Wachstum hinausgehen. Anstatt immer wieder die gleichen Ergebnisse zu produzieren, vergrößern Sie doch mal Ihren Wert, indem Sie an You of You, Weiterbildung und Seminaren teilnehmen. Und der Slogan dazu ist einprägsam. Designen Sie Ihr Leben, anstatt ein Leben im Mittelmaß zu leben. Selbstverständlich geht es im Network Marketing, wie in jedem Geschäft, natürlich auch bei Forever Green, auch um Geld verdienen. und Wir haben fünf verschiedene Einkommensarten, fünf verschiedene Boni, die ich nicht im Einzelnen hier vorstellen will. Das würde zu weit führen. Dafür machen wir eigene Trainings, aber damit es mal angesprochen wird und Sie es mal gehört haben. Wir haben den Retail-Bonus. Es ist nichts anderes als der Wieder- oder Weiterverkaufsbonus. Besteht eigentlich aus der Differenz von etwa 20% zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Das ist das erste Einkommen, das ein neuer Partner im Normalfall erzielt. Dann haben wir einen X3-Bonus, für mich eigentlich der wichtigste Bonus, weil er den Geschäftsaufbau fördert und weil er vor allen Dingen dafür sorgt, dass Ihre eigenen Produkte, die Sie selbst nutzen, ja, ein Leben lang, zumindest solange Sie im Geschäft sind, kostenlos bleibt. Sie also für Ihre eigenen Produkte nicht bezahlen. Der Team-Bonus ist ein hochattraktiver Bonus, der sicherlich auch von der Summe her am attraktivsten ist. Hier werden Sie auf zwei Teams bezahlt, die Sie aufbauen, auch darüber mehr in einem gesonderten Training oder fragen Sie die Person, die Sie heute eingeladen hat. Der Matching-Bonus deswegen spannend, weil er wird nicht auf Umsatz gezahlt wie die anderen Boni, sondern er wird gezahlt auf das Einkommen der Person, die Sie persönlich ins Geschäft gebracht haben. Das heißt, die bekommen Sie eine Belohnung dafür, dass Sie mit denen so gut arbeiten, dass Sie sie auch zu Erfolg bringen. Denn nur wenn diese Menschen Erfolg haben, haben auch Sie einen Teil von diesem Erfolg. Der Karrierebonus ist der einfachste Bonus, weil er wird einfach... Auf einem in einem Rangsystem bezahlt. Wir haben sogenannte Sternpositionen, Star Positions. Es gibt Sterne One-Star bis Seven-Star und dann darüber hinaus sogar den All-Star. Und für das Erreichen jeder dieser Positionen wird eine einmalige Auszahlung getätigt. Das ist der Karrierebonus. Das Grundprinzip bei allen dieser Boni-Arten und des gesamten FG-Express-Verdienstsystems ist fair und einfach. Jeder kann das erreichen, was er sich zum Ziel gesetzt hat unabhängig von Ausbildung, beruflichem Werdegang oder sozialem Status. Und eins haben alle gemeinsam, wer viel tut, verdient viel, wer wenig tut, verdient wenig und wer gar nichts tut, ja, ist dann eben ein zufriedener Kunde. Auch das ist möglich, kein Thema. Wo Geld verdient wird, will und muss man natürlich das Geld auch erhalten. Und hier haben wir das FG Express Auszahlungssystem und Herzstück, ja, des Auszahlungssystems ist eine Forever Green Mastercard, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ganz kurz zur Abrechnung selbst. Bei Forever Green wird wöchentlich ausgezahlt und abgerechnet. Das heißt, jeden Dienstagmorgen 0 Uhr Mountain Time, das ist die Zeitzone, in der sich Salt Lake City befindet in den USA. Das ist 8 Uhr dienstagsmorgens unserer Zeit, wird abgerechnet. Das heißt, alles, was in der Woche vorher ja, verdient wurde an Provisionen, wird dann zusammengefasst und dem Konto gutgeschrieben. Jedes Mitglied von Forever Green kann gleich nachdem er ja, sich registriert hat, eine Forever Green Mastercard bei Pionier bestellen. Pionier ist der Zahlungsdienstleister. Vom Antrag bis zum Erhalt der Karte vergehen etwa zehn Tage. Also es geht sehr, sehr flott. Wenn ich diese Karte habe, kann ich veranlassen, dass automatisch mein verdientes Geld auf die Karte gutgeschrieben wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Guthaben auf der Karte habe, kann ich natürlich darüber verfügen. Da kann ich zum Beispiel mit zum Geldautomaten gehen, automatisch sofort an jedem Geldautomaten weltweit und kann Cash holen. Ich gebe zu, das ist die relativ teure Variante für diejenigen, die Kreditkarten haben. Die wissen, das, dass das doch mit Gebühren verbunden ist. Die einfachste Möglichkeit ansonsten ist natürlich, damit zu bezahlen, essen zu gehen, einzukaufen oder, oder, oder. Das ist ohne Gebühren oder einfach auch sich Geld auf sein Konto oder auf eins seiner Konten überweisen zu lassen. Und das ist sogar gebührenlos und dauert allerdings zwei bis drei Tage. Das ist ein sensationelles System. Und ja, schneller kann man sein Geld, das man verdient hat, dann auch nicht wieder ausgeben bzw. darüber verfügen. Darüber hinaus gibt es vom Pionier sogar eine App für Android genauso wie für iPhone. Und da kann man von unterwegs auch auf die Guthaben oder auf die den Kontostand und so weiter eingehen und das überprüfen. In einem Produktnetwork geht es um Produkte. Wir wollen weltweit ein Konsumentennetzwerk aufbauen mit Selbstbestellern. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Geschäft starten will, brauche ich selbst Produkte. Einmal natürlich und vor allen Dingen für mich selbst. Ich muss die Produkte kennen, ich muss die Produkte lieben. Nur wenn ich die Produkte liebe, kann ich sie begeistert weiterempfehlen. So einfach ist es. So, jetzt ist die Frage: Wie starte ich denn? Und ich habe mal hier drei Größenordnungen äh, ja, mitgebracht oder zusammengestellt. Vier Pakete, es gibt verschiedene andere Varianten, aber das sind so die Varianten, die wir am häufigsten vermarkten und hier ist natürlich das Optimum, weil ich werde oft gefragt, was ist denn das Beste, wo bekomme ich das meiste fürs Geld, das ist Road to Paris, ich gehe da gleich im Detail drauf ein, was sich, da drin, was sich dahinter verbirgt und warum das Road to Paris, to Paris heißt, das erkläre ich gleich, hier bekomme ich auf jeden Fall für 519 Euro das Beste und den Besten, Preis. Das ist der ideale, der optimale Start. Wer das nicht kann, und das ist die Entscheidung eines jeden, wie er sein Geschäft startet, der fängt vielleicht mit zweimal Powerstrips an. Das sind äh, zwei Pakete Powerstrips mit zusammen 30 Powerstrips. Das ist schon mal ganz gut, um anzufangen, um schon mal ein paar Produkte rauszugeben. Wer selbst das nicht kann, der hat die Möglichkeit, mit einem Paket Powerstrips zu starten. Das sind hier 15 Powerstrips dann enthalten für 100 Euro inklusive Versand- und Mehrwertsteuer. Und wer da nochmal 6 Euro sparen möchte, das ist die günstigste Variante. Das sind dann, ist dann der Start mit Ketobrü. Hier habe ich 28 Beutel Ketobrü für 95, für 95 Euro. Ohne Produkte geht es nicht. Und was jetzt ganz besonders an dem Paris-Paket ist, das möchte ich hier im Detail zeigen. Denn da ist ja erstmal alles drin. Hier habe ich all das drin, was ich auch vermarkten möchte oder was ich auch erstmal testen lassen möchte. Zweimal fix, ja, A14 Person, äh, Portion je Paket. Zweimal Pulse 8, fünfmal Powerstrips. Einmal Beauty-System, bestehen aus zwei Masken, einmal Serum. Ich bin Two-Star für zwölf Wochen. Das sagt Ihnen jetzt noch nichts, das erklärt Ihnen die Person, die Sie eingeladen hat. Das ist schon mal ein Vorteil in dem Marketingplan. Ich fange nicht bei null an, sondern ich bin schon ein Stückchen im Marketingplan Gestiegen Und jetzt kommt ganz entscheidend dazu, ich habe bereits eine Freikarte darin für unsere europäische Convention, für eine Großveranstaltung international in Paris, ja, Ende Oktober. Und diese Karte alleine hat einen Wert von 99 Euro und ist hier kostenlos in dem Paket enthalten. Das Paket kann ich Ihnen ans Herz legen. Was sind nun die ersten Schritte, wenn Sie sich entschieden haben? Weil das ist natürlich das Wichtigste, ein klares, ein klares Nein oder ein klares Ja. Man kann es ja nicht versuchen, man kann es nur tun. Und wenn Sie sich entschieden haben, dann werden Sie Teil eines bewährten Prozesses, der Sie zum Erfolg bringt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, die zehn Schritte zum Erfolg kennenzulernen. Sie erhalten diese Checkliste mit einem Training von der Person, die Sie zu dieser Präsentation eingeladen hat, mit einem bewährten Prozess und planbaren Aktivitätenmuster. Somit starten Sie erfolgreich in Ihr eigenes Unternehmen, denn Erfolg in dieser Branche ist kein Zufall. Und wir haben ein eigenes Marketing-System entwickelt im Phoenix Team, das Phoenix Team Pro-Marketing-System, ein vollautomatisiertes Aufbau- und Sponsorsystem ja, mit personalisierten Landing-Pages, wie Sie sie hier sehen, auch mit Pages, wo Sie Ihre eigene, Ihr eigenes YouTube-Video von sich und der Familie zum Beispiel veröffentlichen können. Sie sind sicherlich über eine dieser Seiten auch hier zu uns auf diese Präsentation gekommen. Dann natürlich Präsentationen wie diese rund um die Uhr in Deutsch in Zukunft auch in Englisch, sieben Tage die Woche. Ein automatisches Follow-up-System und ein Live-Ausbildungs- und Trainingsprogramm, damit Sie dieses System natürlich auch optimal nutzen können. Forever Green, FG Express ist ein First Class Business mit freier Zeiteinteilung, Unterstützung durch uns, Unterstützung durch erfahrene Networker, die das Geschäft mit Erfolg betreiben. Natürlich Teamwork auch mit den anderen Partnern. Sie können das Geschäft von zu Hause aus betreiben. Kein Risiko, keine Lagerhaltung. Sie können international arbeiten und leben. Erinnern Sie sich das an das, was ich eingangs gesagt habe. Ich lebe seit über acht Jahren hier in Mabea. Ich könnte das ja gar nicht tun, wenn ich nicht unabhängig von ja, von Raum und Zeit wäre. Einkommen in jeder Höhe möglich. Sie entscheiden selbst, was Sie erreichen wollen. Wir helfen Ihnen dabei. Sie sind bei uns selbstständig, aber nicht alleine und Ihr Erfolg ist unser Erfolg und somit befinden wir uns in einer typischen Win-Win-Situation und Sie wissen das in der Wirtschaft. Das ist ein Zustand, den wir alle wollen. Was sind dann die nächsten Schritte? Also jetzt erstmal bitte Ihren Ansprechpartner kontaktieren, also die Person, die Sie eingeladen hat. Besprechen Sie Ihren Start bei FG Express und sprechen Sie über ja, die Positionierung. Das wird Ihnen derjenige auch erzählen. Treffen Sie eine schnelle Entscheidung, das ist auch wichtig. Und nach dem Start werden wir Sie laufend unterstützen mit Webinaren, Telefonkonferenzen, Meetings, Live-Schulungen und anderen Company-Veranstaltungen um nämlich Ihre Investition, die ja eigentlich keine Investition ist, sondern nur ein Kauf von Produkten so schnell wie möglich rezufinanzieren. Machen Sie den, Erfol den persönlichen Erfolgsplan, zehn Punkte zum Erfolg. Und an dieser Stelle schon einmal herzlich willkommen im Phoenix Team. Die Erfolgreichen sind sicherlich deshalb so erfolgreich, weil Sie Dinge tun, die weniger Erfolgreiche unterlassen. An dieser Stelle schon mal einen herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich diese Präsentation bis zum Ende angeschaut und haben damit schon etwas bewiesen, nämlich, dass Sie sich von anderen unterscheiden und natürlich auch wissen, was Sie erreichen wollen. Welcome home noch einmal. One team, one family and one FT Express. Jetzt zum Abschluss noch mal eine kleine, ja, ein kleiner Eindruck von dem, was wir in München erlebt haben und was wir in Paris erlebt erwarten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend und maximalen Erfolg. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.